Hallo, ich wollte ganz kurz mal eine Uhr in die Kamera halten und zwar ist das eine Timex Indie Glow. Ähm, jetzt bei Tageslicht quasi oder bei Lampenlicht. Wenn man hier auf den Knopf drückt, dann leuchtet sie so blau. Das machen wir gleich noch mal im Dunkeln. Da steht jetzt www.timex.com, stainless steel bag und äh, water resistant. 30 Meter Da steht eine 18 Und hier oben steht noch äh, mal so. CR 2016 Cell Und Zero. zum Vergleich habe ich hier nochmal eine ganz, tolle, ganz normale nachgekekste Ice -Watch. Ist mir auch noch mal da. Die habe ich auch nicht unter die Lampe speziell gehalten Wir werden das auch mal vergleichen können wie die Leuchten. Also jetzt mache ich das Licht aus. So. Die normale Uhr ist hier fast nicht mehr sichtbar. Und die Indie Glow, jetzt kommt Und das finde ich einfach bombastisch. Das ganze Ziffernblatt wird beleuchtet hier, weil ich für meinen Schwiegervater eben ein, ein helles Ziffernblatt ausgesucht habe. Finde ich toll. Gut, Dennis, viele Grüße in den Schwarzwald. Ciao.